Kenn' da eine Farm, da lebt ein echt sehr schräges Schaf. Ja, das fand ich sehr sympathisch, bis ein Kohl noch mich traf. Auf der Weide, da ist Party, mach mit und sei dabei, denn gleich kommt schon der Rock, die Scheune, rockt die Hütte zu breit. Oh, schon das Schaf, oh, schon das Schaf. Mach gerne Mist, kennt jede List, ist niemand Denk immer dran, was der alles kann. Oh, sei nicht brav, sei schon das Schaf. Ja schon, das Schaf, ja schon, das Schaf, kennt jeden Trick, ist ganz verrückt und niemals brav. Denkt immer dran, was der alles kann, oh sei nicht brav, sei schon, das Schaf. Ja, der ackert wie ein Wilder, ist der Größte, ist der King und mit seinen Blitzideen macht er locker sein Ding, schon, das einfach immer alles für Gibt es kein Problem, er ist im Falle eines Falles für den Farmer unbequem. Ja, schon das Schaf, ja, schon das Schaf. Ja, ja, ja, Mach gerne Mist, Kind, jede Mist ist niemals fast. Denk immer dran, was der alles kann. Oh, sei nicht brav, sei schon das Schaf. Einen klitzekleinen Streich gibt's jeden Tag, weil schon das Schaf gemeine Schweine gar nicht mag. Na eins ist klar, er ist unser Star, er ist die Top in seinem Kopf, so nett bekloppt und wunderbar. Ja schon das Schaf, oh schon das Schaf, Mach gerne Mist, kennt jede List, ist niemals Prats. Denkt immer dran, was der alles kennt. Sprach sei schon das, ja, schon das Schaf, ja schon das Schaf, ja schon das Schaf, kennt jeden Trick, ist ganz verrückt und niemals fach, denkt immer dran, was er alles kann, oh sei nicht, Brass, sei schon das Schaf, oh sei nicht, Brass, sei schon das Schaf.